wenn du dich ausruhst mit deinem Rentenbescheid, dann erkennst du noch die zwei Fehler nicht, die ich in diesem Video in zwei Schritten erklären will. Für wem ist dieses Video? Dieses Video für die Jüngeren, die ihre Rente ausrechnen könnten und für die Älteren, die ihre Rentenluke berechnen könnten. Ein praktisches Beispiel. Angenommen, du verbrauchst für dein Leben stil 2.500 Euro netto. Wenn da ein Minus erscheint, das ist nur normal, dann fehlen dir 1000 Euro und das ist die sogenannte Rentenlücke. Was kannst du tun, um deine Rentenlücke zu schließen? Wenn du die Armut vermeiden möchtest, dann musst du das Geld maximieren. Wenn du dich ausruhst mit deinem Rentenbescheid, dann erkennst du noch die zwei Fehler nicht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 Aktien investieren, um mein Vermögen aufzubauen. Du bist noch weit entfernt von der Rente, aber möchtest du sie verstehen? Spätestens wenn ein Rentenbescheid einmal im Jahr vorliegt, möchtest du die Zahlen genau verstehen und was dahinter steckt. Oder die Jüngeren, die noch nicht arbeiten, aber trotzdem Rente verstehen wollen, können sie in diesem Video damit beginnen. Wenn du dich ausruhst mit deinem Rentenbescheid. Denn siehst du noch die zwei Fehler nicht und ich möchte auf sie eingehen in diesem Video. Das Rentensystem ist komplex. Die Schwierigkeit, garantierte Rente auszurechnen, liegt nicht nur daran, dass immer weniger Steuerzahler im Laufe der letzten 40 Jahre dazugekommen sind, um die Rentner auszuzahlen und die Lebenserwartungshaltung der Rentner ist auch gestiegen. Also braucht man mehr für die längeren Rentenjahre an Geld als noch vor 50 Jahren es war. Und das Rentensystem bedarf tatsächlich einer großen Änderung. Das hier aber noch nicht ist, du kannst deine Rente im Groben berechnen. Wie kannst du deine Rente berechnen? Du kannst in deinem in deinem Recht Rentenbescheid findest du drei Zahlen in den Kästen. Im ersten Kästen stehen die eingezahlten Beiträge, dann steht eine Summe Gesamtbeiträge und als die dritte Zahl ganz unten stehen deine Entgeltpunkte. Die Entgeltpunkte werden im Laufe des ganzen Berufslebens zusammengezählt, je nachdem ob das 40 Beitragsjahre sind oder weniger, zum Beispiel durch Kindererziehungsjahre verringern sich die Entgeltpunkte und die sind aber entscheidend für Berechnen von deiner Rente. Ich möchte mit dir aber eine einfache Rentenformel ausrechnen. Du nimmst dein Brutto. Du verdienst zum Beispiel aktuell 2500 Euro Brutto, monatliches Bruttoeinkommen. Teilst du durch 100 und nimmst mal Beitragsjahre. Wir nehmen es an, es werden 40 Beitragsjahre sein und kommst auf eine Bruttorente von 1000 Euro. 1000 Euro Rente ist wirklich nicht viel. Was kann man dagegen unternehmen? Sich weiterhin qualifizieren und mehr Einkommen generieren. Das ist eine Möglichkeit über den Berufsweg mehr Geld verdienen. Zusätzlich empfehle ich aber, das Geld jetzt schon in jüngeren Jahren beginnt zu investieren für die Rentenzeit. Eine gewisse Summe sind 20% vom Einkommen im Monat oder Erspartes. Einfach in die maximierenden Geldanlagen investieren, wie Aktien zum Beispiel oder ETF. Und damit sich eine Versorgung für später aufzubauen. Denn die Jüngeren haben auf jeden Fall einen Vorteil, die Zeit. Man kann schon mit kleinen Summen beginnen. Aber dadurch, dass man eine lange Zeitspanne hat, wirklich sehr große Summen ansparen. Die Rente, die verändert sich ständig. Sie ist dynamisch. Zum Beispiel, es gibt Faktoren, die für ihre Veränderung sorgen. Zum Beispiel in den Zeiten der Kindererziehungszeiten sinkt die Rente. Denn sie ist auch einkommensabhängig. Andererseits wird die Rente auch angepasst, also erhöht. Allerdings, auf diese Erhöhung kann man wiederum nicht ausruhen, denn auch die Verteuerung findet statt, also die Inflation. Und dann wiederum frisst das Geld von einer anderen Seite auf. Wenn du genau deine Rente ausrechnen möchtest, dann kannst du mit einem Berater bei der Deutschen Rentenversicherung einen Termin machen und ganz genau deinen Rentenbescheid durchgehen und dich beraten lassen, dir erklären lassen, um ihn zu verstehen. Allerdings, es wird dadurch deine Rente nicht erhöht. Jetzt möchte ich mit den Älteren die Rentenlücke ausrechnen. Also du hast in deinem, du hast in deinem Rentenbescheid jetzt deine vorgerechnete voraussichtliche Rente. Die Summe kennst du. Und auf der anderen Seite kennst du deine monatliche Fixkosten. Also alles, was zu deinem Lebensstil, zu deinem Lebensstandard gehört. Miete, Versicherung, Lebenskosten, Urlaubskosten. Du kannst sie alle zusammenrechnen, auch mit dem Urlaub, denn das ist dein Lebensstandard. Rechne das auf eine Summe hoch, teile sie durch zwölf Monate. Dann hast du durchschnittliches monatliches, also Nettoverbrauch. Ein praktisches Beispiel. Angenommen, du verbrauchst für dein Leben Stil 2.500 Euro netto. Jetzt schaust du auf deinen Rentenbescheid und nimmst diese voraussichtliche, nicht garantierte Rente und ziehst von deinem monatlichen Verbrauch ab. Wenn da ein Minus erscheint, das ist nur normal, das haben die meisten. Wenn da ein Plus erscheint, dann hast du schon grundsätzlich ganz gut vorgesorgt. Also, wenn Dein, deine Kosten, 2.500 Euro im Monat betragen, aber in deinem Rentenbescheid steht zum Beispiel 1.500 Euro, um bessere Rechnung zu haben, dann fehlen dir 1.000 Euro und das ist die sogenannte Rentenlücke. Was kannst du tun, um deine Rentenlücke zu schließen? Du kannst Geld anlegen und darauf Zinsen und Dividende erhalten. Das geht zum Beispiel mit Aktien und ETFs. Wie du damit beginnen solltest? Habe ich bereits ein Video gemacht und du findest auf meinem YouTube-Kanal. Den Link verknüpfe ich dir in der Beschreibung. Warte nicht zu lange und beschäftige dich mit dem Thema Geld und Geldanlagen. Das geht auf dem Weg der Bücher. Du kannst lesen, wenn du Zeit hast und Dich informieren und die Schritte umsetzen, ganz wichtig immer in die praktische Umsetzung kommen. Du kannst auch Podcasts, spezielle Podcasts zu Geld anlegen, hören und in die praktische Umsetzung kommen. Auf YouTube ganz viele Videos finden zum Thema Geldanlagen. Du kannst zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal schon einige Videos zum Geld sparen und Geld anlegen, meine persönlichen Erfahrungen finden und dadurch einiges an Informationen über Geldanlagen dazu gewinnen. Du kannst die zwei Fehler vermeiden. Den ersten Fehler, dass die Rentenanpassung immer nur nach oben geht und dass die Rente dir ausreichen wird. Jetzt schon berücksichtigen. Wenn du die Armut vermeiden möchtest, dann musst du das Geld maximieren. Ich hoffe, dass das Video dir hier einen Nutzen gebracht hat. Wenn du jemanden kennst, der das auch sehen sollte, dann teile mein Video weiter. Abonniere meinen Kanal, damit du auch weitere Beiträge nicht verpasst. Auf meinem Kanal beschäftige ich mich mit dem Thema Geldfluss, also Geld sparen, Geld anlegen, damit maximieren, vermehren in Aktien und auch anderen Anlageformen. Folge mir auf Instagram, den Link findest du in der Beschreibung. Unter dem Video oder in der Beschreibung von meinem YouTube-Kanal. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis demnächst im neuen Video. Auf dem Instagram-Account Geld arbeiten mit Rendite kannst du noch mehr über das Geld lernen, über mein Portfolio, meine Aktienanlagen und Kryptowährung und vieles mehr.